Ich bin mir sicher, dass wir am 2.2. in Prag eine absolut Top-Charity-Hair-Show sehen werden. Und um das eben auch gehörig zu feiern, werden wir danach natürlich auch wieder eine after -Show party haben. Und um hier einen freien Eingang zu allen Bereichen zu bekommen, empfehle ich euch, kauft euch das VIP-Ticket. Und so können wir eben in allen Bereichen genau diesen Erfolg gehörig feiern.